Hallo zusammen, wir sind Decker Schaltanlagen, hier in Lutherbach bei Solodon. Und was wir machen, zeigen wir euch jetzt. Wir sind tätig im Bereich der Energieverteilung, der Steuertechnik und dem Vertrieb von Material. Wir produzieren für unsere Kunden individuelle Wohnungsverteiler und andere Schaugerätkombinationen. Wir haben wir unsere Kunden schweizweit, hauptsächlich jedoch in der Region Solodon und Umgebung. Wir bieten uns nach unten individuelle Planung, Produktion, Prüfung der Schaukräykombination, Service- und Montage vor Ort und Material zu attraktiven Konditionen. Unser Team bringt Erfahrung aus über 20 Jahren Berufstätigkeit mit. Interessante Tätigkeiten bieten wir in der Lehrlingsausbildung, der Produktion, der Projektleitung sowie der Qualitätssicherung. «Du» wird bei uns gross geschrieben, so pflegen wir ein familiäres Umfeld und können mit unserem jungen dynamischen Team und unserer modernen Infrastruktur den optimalen Arbeitsplatz bieten. Da die Lehrlinge ihr Arbeitsumfeld sehr schätzen, bieten wir ihnen die Möglichkeit, weiterhin bei uns im Arbeitsverhältnis zu arbeiten und auch nach der Lehre weiterhin zu beschäftigen. Es wird uns freuen, deine Energieverteilung für dich zu planen und zu produzieren. Wir freuen uns auf dich.